Hallo zusammen, mein Name ist Dmitri. Heute habe ich mal wieder ein neues Video für euch und es geht um eine Besonderheit in der deutschen Sprache. Redumwendungen zusammen mit Sprichworten und Zitaten machen Sie einen Text bunter weil sie meinen, sehr bildhaft sind und beim Leser, bei der Leserin etwas zum Klingen bringen. Der Effekt ist umso größer, wenn sie sie kreativ abwandelt. Wie das geht, schauen wir uns heute an. Jemandem den Daumen drücken, es gibt viele Arten. Ein anderes Glück zu wünschen, man kann viel Erfolg sagen oder jemandem den Daumen drücken. Ob es hilft? Immerhin. Wer freut sich nicht darüber, dass an ihn gedacht wird? Morgen habe ich meine letzte Prüfung an der Universität. Ich werde dir die Daumen drücken, dass du bestehst. Das kann ich echt gut gebrauchen. Klar, dass Daumen drücken Glück bringen soll, wissen wir alle? Aber warum hält man ausgerechnet den Daumen und nicht den Zeiger- oder Ringerfinger? Ein alter germanischer Volksglaube besagt, dass der Daumen der Glücksfinger ist. Er soll eine übernatürliche Kraft haben und damit auch vor Bösen. Traumen schützen können. Der Daumen ist eine, in diesem Fall auch ein Symbol für einen Kobold, wie er von den übrigen Fingern festgehalten, dem die Daumen gedrückt werden, nicht mehr anhaben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liegt es doch bitte. Ihr dürft auch gerne meinen Kanal abonnieren und diese Glocke drückt, Wenn ihr die Glocke Drückt, dann bekommen ihr bei jedem neuen Video, das ich hier hochladen, eine kurze Benachrichtigung. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss.